In dem Video geht es darum, was Gott Gutes für uns getan hat, und zwar für alle. So, das Video richtet sich in erster Linie an die, die das Evangelium noch nicht kennen. Ich möchte eine ganz kurze Zusammenfassung davon geben. Ja, Gott hat seinen einzigen Sohn, Jesus, auf die Erde gesandt, damit wir wieder mit ihm in Gemeinschaft leben können. Das hat er getan, indem der Heilige Geist, der Jungfrau Maria, den Samen eingepflanzt hat und Jesus dann von ihr geboren wurde. Das heißt, Jesus hat keinen menschlichen Vater, sondern immer noch Gott im Himmel. Und auf dieser Erde hat er gelehrt, Jünger berufen und das Wichtigste, er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Er hat unsere Sünden mit in den Tod genommen, ist dann drei Tage später oder am dritten Tag wieder aufgestanden, lebendig geworden und hat den Tod für uns besiegt. Er hat die Sünde begraben. Wenn wir an Jesus glauben, an das, was er für uns getan hat. Wenn seiner Botschaft glauben, dann haben wir das ewige Leben und sind vor Gott gerechtfertigt. Und das ewige Leben werden wir, wenn wir an Jesus glauben, gemeinsam mit ihm auf einer neuen Erde verbringen. In einer Stadt, die direkt vom Himmel kommt dort wird es keine Trauer mehr geben, keine Schmerzen und kein Leid mehr. Dort wird die Liebe regieren. Dort wird es keine Finsternis mehr geben, nur noch Licht. Aber Jesus hat auch gesagt, wer nicht an ihn glaubt, der wird dort nicht hinkommen. Der wird auf ewig von Gott getrennt bleiben. Und deshalb Qualvolle Schmerzen erleiden. Nachdem Jesus wieder lebendig wurde, hat er sich noch mal kurz sein Jünger gezeigt, ist aber dann in den Himmel raufgefahren, wo jetzt an der rechten Seite seines Vaters thront. Das heißt, Jesus lebt immer noch, auch noch heute, er wird immer leben, aber nicht mehr hier auf der Erde, sondern im Himmel. Damit seine Jünger weiterhin seine Führung haben, hat er ihnen seinen Geist gesandt, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist diente den Jüngern dazu, dass sie von ihm getröstet werden, geführt werden und in alle Weisheiten eingeleitet werden. Das heißt, der Heilige Geist hat ihnen alles beigebracht, was sie brauchen, damit sie vor Gott ein gerechtes, wohlfälliges Leben führen können. Geist hat aber noch mehr Aufgaben. Eines davon ist, dass er uns unsere Sünden offenbart. Ich habe den Heiligen Geist empfangen, als ich Gott in mein Leben eingeladen habe. Das habe ich nicht bekommen, weil ich gut war, war ich nicht, ich war auch ein Sünder, oder weil ich es verdient hatte. Ich hatte es nicht verdient, es war ein Geschenk von Gott. Und Ich sage Gott, ich lade dich in mein Leben ein, mir den Heiligen Geist geschenkt und sein Bibel mein Herz ausgekostet. Und genauso kannst auch du den Heiligen Geist empfangen. Was das genau bedeutet, mit Jesus zu leben und was Jesus alles gelehrt hat, das kannst du rausfinden, indem du einfach die Bibel liest. Bestens Neue Testament, die ganzen Evangelien, auch die Briefe, unten verlinke ich auch zwei Evangelien, die du dir als Videoformat anschauen kannst, das ist so ähnlich wie ein Spielfilm aufgebaut, was du so mehr der audiovisuelle Typ bist wie ich. Falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich jederzeit in den Kommentaren alles fragen. Und falls du mir anonym etwas fragen willst, das geht auch. In der Videobeschreibung stelle ich einen Link zur Verfügung. Wenn du auf eine Seite kommst, zellonym. kannst du mir ganz anonym Fragen stellen.